Hallo liebe Freunde oder Abonnenten, wenn ihr noch Abonnenten seid. Ähm, heute haben wir uns wieder zusammengesetzt und machen eine weitere Folge Minecraft Islands. Genau, heute haben wir uns ein paar Ziele festgesteckt. Welche wären die, Maxi? <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> Danke. Ähm, eine Tierfarm wollen wir bauen. Eine ja? wir Tierfarm, wollen unsere genau. Probleme lösen. Genau. Das soll wir unsere, wollen, unsere Todeszahl ein bisschen senken. Genau, wir wollen die totale Kontrolle über unseren totale Hunger. Totale Kontrolle. Genau. Ja. <lacht> Und um, es wird schon wieder Nacht. Nein, Alter, <lacht> ich gehe jetzt zurück. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich lege voll im Enthusiasmus. Du dabei. kannst nur nachts schlafen. Ja, wahrscheinlich. Nein. Ah. Aber jetzt, jetzt kann man schlafen. Das, das, das, das, das, das, das, das, das, das, So, gut. Okay, dann auf geht's. Auf geht's, Leute. Auf geht's, Bum. Okay. Ui, was ist das denn? Schön. Muss hm. ich mal runter? Erinnert mich dran, Leute, dass ich da runter muss. Hallo. Hallo. Ähm, dann würde ich sagen, irgendwie Bäume fällen oder so, damit wir den, den Erdboden gerade machen können. Wo bauen wir sie denn hin, eigentlich? Wie eine so? gute Frage. Eine gute Frage. Punkt. Ja, bin ich übrigens auch manchmal aktiv. Ja, ich auch. Ziemlich, ziemlich toll. Eine Frage war mal, ähm, ist eine Lebensmittelvergiftung ansteckend? <lacht> <lacht> ja, die Fragen sind manchmal sehr ich sinnvoll. Ich habe das Ganze dann sehr sachlich behandelt. Ähm, ja. Ich habe dann geschrieben... Liebe Lalala, es war eine Frau, mhm. ne? Ist ja eigentlich klar. <lacht> Nein, Ich, <lacht> <Mann. lacht> ähm, ich habe dann geschrieben, ja, äh, liebe Lalala. Schöne Nein, Name. eine Lebensmittelvergiftung ist keine virale Infektion und daher nicht ansteckend. Sehr, sehr toll, Maxi. Jo. Ja. Du hast dir deinen Fragenbeantwort-Orden verdient. Ja, eindeutig. Oh. Nice. Nice. Nice. Ja Real nicht drunter wollen. Nein. nicht, <lacht> <und> nicht. <lacht> Wie komme ich denn auf die Idee? Hm. Oh, oh Gott. <lacht> das war der Punch. Ja, ähm, Schafe könnten wir züchten. Ja sehr gut weil die die geben Fleisch und äh, Wolle. Genau. Seit 1.8 wer es noch nicht weiß geben Schafe genau. Fleisch. Ja. Sehr gutes ist Fleisch. Ich suche uns mal ein zweites. Objekt der Begierde. Mhm. Die brauchen, glaube ich, Weizen. Dann baue genau, ich uns mal Weizen. ein bisschen Weizen an. Sehr gute Idee. Ähm, am besten baust du das aber nicht ans Meer, weil dann kommen die Wellen und spülen das alles weg. Äh, ja, natürlich. Du musst äh, mit einem Bucket Wasser irgendwo hinpflanzen und so weiter. Mit einem Ärmer. Nein, hier ist eher ein, ein See innerorts, äh, inner, Ach so. innerlands. Was? Ja nice. Also die, die Inseln. Die, die Inselgruppe ist ziemlich schön finde ich ja also kann man kann man nicht sagen Ach, ja genau. genau. ist echt ja das äh, ist ich, super hier ich mache gleich aus den gefällten Holzzzäune für die Form ja mach mal genau dann brauche ich nur noch eine Hacke plupp, plupp, plupp, plupp. Wozu habe ich das jetzt eigentlich weggehackt? Ich weiß es nicht. Pff, egal. Egal. YOLO. Genau. So lobe ich es mir. Ja. Ich hoffe, mein Ton ist gut. Ich hoffe auch. Ja. Ha? Sonst ist es. <lacht> genau. Alles umsonst. Alles umsonst, ja. Gut. Um. Wie baut man eigentlich Wachs. Zäune in der neuen Version? Das hat sich ja mal geändert. Oh. Ja, ähm, in der Mitte die Stäbe, Stöcke und außen das Holz. Also so, so. Weißt du, so. Und auch wieder zwei. Ah, die untere Reihe. Und sehr nice. so. Genau. Dankeschön. Schon kapiert. Er ist einfach ein schlauer Büble. Ja, natürlich. Büble. Ach so. So, so, wir haben jetzt Weizen. Und wir haben drei Sticks Zäune. <lacht> Sehr gut. Very legend. Ähm, dann hole ich uns jetzt mal das erste Schaf. Ach! Nicht töten! In köten! Nicht, nicht töten! In köten! Ach nicht nicht töten? Ah, okay. Nein, ich ihm jetzt. Die nicht in töten. In Köthen. Genau. In Köten nicht töten. Nein. <lacht> <lacht> <lacht> ah. <lacht> ähm, übrigens, wenn jemand aus Köten ist, dann äh, Herzlich Schreib mir mal Ich würde gerne jemanden kennen genau. aus Köthen, weil ich meine, auf diese Stadt reimt sich töten, das ist super. Genau. hier ausfüllen, genau. Gibst du mir mal ein bisschen Zaun? Dann kann Nicht ich dir zurück. helfen. Grazie. kein Problem. Nessun problema, Wie ich ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt habe. zehntausendmal Mal gesagt hast. Jo. Gut, äh, machen wir das hier auf diesem Plateau. Oder was? Genau, genau, hier ein bisschen. Dann ich fang du mal an, dann baue ich auch. Äh, ich muss erstmal äh, irgendwie den, äh, dazu machen, dass, dass, äh, dass wir nicht reinfallen. Das wäre ja ein Reinfall. Aha. Oh. Okay. Schlechter Witzkanter. Ich schau mal hier oben, was ist das denn für eine Höhle hier? Habe ich hier noch Fackeln? Ja. Ich leuchte ich mal. Gesundheit. Ich hab's gehört, glaube ich. Ja. Ja. Tatsächlich, hier sind Menschlein drin. Menschlein. Viecher. Okay, jetzt, was gibt's hier? Nichts. Aha, das können wir alles zum Haus ausbauen, sie, siehst du? Super. Super, super Sach. Super Sach, ja. Oh. Nicht gut. Schau ich nochmal kurz. Ich glaube, die Weizenfarm äh, ist nicht unseren Bedürfnissen entsprechend. <lacht> <lacht> wow. Nailed it. Ja. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ähm, schmal, das hier brauche ich. sie welche hardware hast du denn falls irgendjemand fragen sollte irgendjemand? keine so gute eigentlich ich habe weil es schon gesehen habt hier bei f3 ähm, die Radeon hd 7800 Genau. genau ähm, ich habe einen i5 als prozessor von intel also nicht so gut so gut. Ähm, um, ja. Genau. Ich liebe meinen, meinen, ähm, wie nennt man das? Meinen Kühler oder so, ne? Dein CPU-Kühler. Der -Kühler. heißt nämlich Alpenföhn Brocken. Ah ja, genau. Genau. <lacht> das ist einfach ein brockendes Teil. Ja. Kühlt super. Ähm, um, ja. Man kann hier super aufnehmen. Aber ich soll ja. mal Optifine draufhauen, weil sonst ja, ich weiß das auch, nicht. Viel das normale Minecraft ist unglaublich ja. schlecht einfach nur. Äh, meine Hardware, es steht zwar in der Beschreibung, aber Aha. ja, der Albon hat es wieder in die Beschreibung extra, extra reingestellt, damit niemand fragen jeder muss. Es lesen kann. Genau, jeder es lesen kann natürlich, dass ich der Beste bin. Genau. Ähm, ich habe einen i7-5820K ähm, mit 12 Threads, ähm, <lacht> <Iolo>. <lacht> ähm, Und meine Grafikkarte ist eine AMD R9-92. Genau. Und mein CPU-Kühler, wo, wo wir schon dabei sind, ist ein H100i von Corsair. Das ist eine Wasserkühlung. Genau. Ja. Ja, das lässt sich auch schön aufnehmen, auch mit Shader. <lacht> jo. Jo. Also wer das nötige Kleingeld hat? Genau, der kauft sich das. <lacht> YouTube-Money natürlich, YouTube-Money. Genau. Nee, äh, eigentlich, eigentlich lang, lange erspart. Ich wollte ja schon als kleines Kind einen, einen sch äh, tollen, schönen, fasten Computer... <lacht> ich weiß noch den ersten. Ja, genau. Windows 95, mein Lieber. Los. Das, das war der beste Computer überhaupt, den man sich ja. vorstellen kon konnte. <lacht> Äh, darauf ist Löwenzahn gelaufen. Ja, Ui. Löwenzahn. Mhm. Löwenzahn. Da, da, da, da vorne ist sogar Löwenzahn. Oh Mann. Na, ich sehe dich hier oben. Wir dürfen nicht zu so laut singen, sonst bekommen wir noch Content-ID-Ansprüche oder irgend sowas. Oh! <lacht> Kommt die GEMA schriech. und nimmt uns unser Video weg. Die GEMA. Dann sag ich, <lacht> geh, geh mal, hier. geh mal. Ähm, so. Ich baue jetzt hier einfach mal ein kleines Gehege. Mhm. Alter, wieso, wieso habe ich hier Löcher drin? Das geht doch oh, nicht. Creepy. Creepy Creeper. This Aber Creeper hat, is very creepy. Meine Tastatur ist so mega laut. Äh, wir, wir sollten ins Bett gehen, weil die Monster kommen schon wieder aus ihren Löchern gekrochen. Gekrochen. Die Monster kriechen genau. aus ihren Lächeln. Lächeln. Genau, oh, ein So oh, wie unsere anders. Base schon wieder. Wie kommen die da hin? Keine Ahnung. Spawner? Oh. Aber den hast du ausgeleuchtet. Ja, aber außerhalb vom Spawner ist vielleicht nicht so hell und vielleicht deswegen. Ja, keine Ahnung. Tja. Tja. Oh, wie gut, dass dieses das Tier außerhalb unseres Geheges ist. Ja. Hallo. Komm her, Schnucki. Schnucki, das Schaf. <lacht> Und tschüss. Du ich schau dir mal zu. Hm, mo, ich will raus. <lacht> ich bin einfach hungern. Yay. Sehr nice. Wo läuft's? Lauft bei dir. Genau, läuft. Für unsere österreichischen Freunde. Genau, an alle unsere österreichischen Freunde. Wir haben euch hm. lieb. Ja. Schlecht. <Schreck. lacht> Gut. Ist das? Ah, okay. So. Schlafen. Gute Nacht. There are monsters nearby. Das ist schlecht. Was? Hä, du kannst schlafen? Ich nicht, <lacht> weil ich cool bin. Ja, wahrscheinlich. Ach, so, komm hier. jetzt. Schnucki, mm, nein, mm, <lacht> Schnucki. <lacht> Schnucki, Schaf schaffst auch hier. Genau. <lacht> <lacht> Ah, 50 Creeper, so muss das so oh, und nicht ah, echt, echt. Äh, Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich suche nach einem zweiten Schaf. Aber ob wir das zweite Schaf noch finden, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Genau. So genau. ist das? Also dann Leute, <lacht> schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es ja, heißt natürlich. Let's Play Together Minecraft Islands mit meinem lieben Freund, dem Fensterkiller hier. Und oder mit meinem Mann lieben YouTube. Freund, dem, dem äh, Holypage Pictures oder Maxi404, wie ihr jetzt Genau. Öpnet. Genau. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Man sieht sich, hoffentlich. Hoffentlich.